Wir können auch landen auf unserem Helipad, der wir gebaut haben. Wie gut aus. Wir haben wir direkt... Oh, ich bin viel zu schnell. Vor uns, das heißt, wir drehen da mal 90 Grad ein, etwas... Ja, jetzt kommt wieder das, ja. aber das bekommen wir hin. Wir drehen jetzt extra so ein. uppala Warum werdet ihr gleich sehen? Machen mir? Wie in echt? Ja, das. Das ist halt auf dem Boden. Ist es immer einfach. Aber so ein helipad macht's schon aus. Ihr könnt es wahrscheinlich jetzt schon sehen, ne? Am liebsten würde ich jetzt dieses komplette Spital hier nachmachen, nachbauen. Aber Family, ist irgendjemand 3D-Designer oder so? Kann mich da ein bisschen einschulen in den Blender? Uff, andere Story. Aber wir machen jetzt mal fürs Erste den Helipad, dann können wir schon mal hier landen. Schmücken den noch schön... So, bei uns in erster Linie geht es um diesen Helipad, wir machen den Helipad hier. Wir werden, ah, da geht hier der Weg runter und hier nach vorne und hier rein. Wir müssen dann gucken, vielleicht müssen wir auch noch irgendwie ein kurzes Building machen. Also aktuell sieht das Spital so aus. Jetzt gehen wir nicht so tief ins Detail, lassen wir das mal alles... Wir müssen uns eher auf diesen Platz hier beschränken, für den Helipad zu machen den einzelnen Helipad. Ansonsten machen wir es so. Jetzt passt's. Wunderbar. Nimm dir so, ne? Äh, eins. Haben wir hier noch etwas nach oben. Okay, könnte ich noch etwas drehen? Jawohl, das überdecken wir gleich mit der Lampe da. So. So macht schon Sinn. So macht schon Sinn. So, mal da wieder runter. Wow. Aber jetzt hat schon viel mehr Effekt. Den Schatten ein wenig. So, da steht die Doppellampe. Wir stellen den hier so hin. Wozu dient der Kran? Die haben hier. aber das ist ein kleinerer Kran. Können wir das etwas kleiner machen? Einfaches Hindernis. Weißt du viel Beleuchtung? Was wo? Weißt du viel Beleuchtung? Ah, da. Oh ne, ich sehe noch was. Das sieht's auch? Hier. Haben wir ein Büsch auf der Straße. Uncool. Nehmen wir weg. Hier Achtung, wie viel nimmt es weg? Oh Mann, oh. So einfach nee. Es ist nicht so einfach hier jetzt ra ran zu fliegen. Von bestimmten von dieser Seite und dann abzufliegen. No. Ei. Hat das irgendwie Microsoft oder Asobo gemacht? Nee, das war das war höchst persönlich. Alle und eine Mal. Billy Captain and the Party pilot. Captain